In diesem Video wechsle ich von meinem Tesla in einen Porsche Taycan. Ja, das ist der Marc. Der hat sich einen Porsche Taycan gekauft. Und da liegt ja nahe, dass ich mir den Thema E-Mobilität halt auch mal angucke, mit ihm drüber rede und äh, auch eine Testfahrt mache. Ähm, der Marc und ich, wir kennen uns von der Digitalen Woche Dortmund ähm, und der Marc veranstaltet hier im Signal Iduna Park die Bits and Currywurst, sieht man ja auch dick auf dem T-Shirt und ähm, vielleicht magst du einfach mal was erzählen zur Bits and Currywurst. Ja, ähm, Bits and Currywurst ist eine Veranstaltung rund um das Thema Digitalisierung, äh, findet einmal im Jahr im Signal Iduna Park statt, der jetzt gerade hier hinter uns ist und ähm, wie Achim gerade schon erwähnt hat, im Rahmen der digitalen Woche Dortmund, äh, wo wir uns dann noch kennengelernt haben. Genau. Und dann äh, ja, hattest du, glaube ich, ein Video von mir gesehen beim Tesla, weil da genau. ich wusste, dass einen Tesla hatte und ja. E-Mobilität auch mein Thema ist. Und dann hast du ja auch spontan gesagt, du willst du dir nicht mal den Porsche Taycan angucken? Genau. Reden wir drüber und das machen wir nämlich jetzt auch. Und erstmal vorneweg, ähm, warum überhaupt? Also ist ja eine Kaufentscheidung, die du getroffen hast. A für einen Porsche und B für ein Elektroauto. Warum Porsche? Weil ich vorher auch schon Porsche gefahren bin. Das war der eine Grund. Und Elektrofahrzeug einfach, weil ich mich ein bisschen auch als ein Botschafter empfinde im Bereich Digitalisierung. Man sollte zeigen, dass es geht und mhm. Spaß macht. Und deswegen. Genau. Ähm, ja, ich meine, du bist ja dann auch irgendwo Nerd und Technologie interessiert. Genau. Volles Punkt, genau, genau. Volles Programm. Ähm, war ähnlich wie bei mir halt, als ich den Tesla mir geholt habe, ähm, habe ich mich auch extra bewusst darauf eingelassen hier. Ähm, das ist also Reden wir vielleicht auch in einem anderen Video nochmal drüber. Das ist ein Computer auf Rädern in dem Sinne. Das ist für mich ja. schon gar kein Auto mehr. Ja. Ähm, dann lasse ich mich auf ein Ökosystem, auf eine Technologie ein, wo ich auch Spaß dran habe, das auszuprobieren. Und ähm, da haben auch viele gesagt, das passt halt auch einfach zum, ja. zum, zu meinen Themen, wie ich aufgestellt bin. Ja. Und äh, von daher war es auch eine relativ einfache Entscheidung für mich. Es klingt bei dir ja ähnlich halt dann, die Entscheidung Absolut ähnlich. Äh, um ein Thema mal zu nennen, ich fand es einfach auch cool, mein Auto mit, mit einer App bedienen zu können. Also mhm. ähm, keine Ahnung, mal hupen oder blinken oder klingt jetzt wie Spielerei, aber macht einfach auch Spaß. Und wenn man sowieso so ein bisschen nerdy angehaucht ist, sich für Digitalisierungsthemen interessiert, äh, ist es eigentlich genau das Richtige. Und äh, ja, dass man eben auch zeigt, man ist vorne dabei. Genau. Und ich meine, von außen sieht er halt aus wie ein Porsche. Ne? Also ich meine, da, da muss man jetzt nicht lange diskutieren. halten Porsche sieht halt auch geil aus. Ähm, witzige Anekdote, ich wollte mir eigentlich auch einen Porsche holen. Ja. Also, das war immer mein Plan nach meinem letzten Auto, mir einen Porsche zu holen. Äh, mein Vater hatte auch einen und ich finde es auch als Marke schön und all sowas. Und als ich so 20 war, da habe ich halt hier in Dortmund, wo das Porsche Zentrum war, immer gedacht, Ui, die haben auch so ein funky Ge Ge Gebäude. Da hole ich mir mal meinen Porsche und witzigerweise ist da jetzt Tesla drin. <lacht> also, man, kann, ja. man kann sich die Geschichten nicht besser ausdenken. Äh, Ironie und danach, des Schicksals oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, richtig? Genau, ja. und dann habe ich mich um... Äh, wie gesagt halt auch komplett anders entschieden habe gesagt nee ich gehe in e-mobilität rein ähm, ob ich den überhaupt halt äh, finanzieren hätte wollen in der preisklasse ist auch noch mal eine andere diskussion ist natürlich auch noch ein bisschen teurer aber halt genau ich wollte mich auf was anderes einlassen aber lange äh, rede kurzer sinn es geht ja um tesla es geht um porsche von außen klar porsche habe ich gerade schon gesagt ähm, da würde mich jetzt einfach mal so interessieren bevor wir reingehen und drin gucken ähm, zum beispiel hier frank und äh, ähm, ich wollte schon mal sagen, Mutterhaube, ähm, Kofferraum, ja. wie, wie das bei dir ausschaut. Ähm, kannst, kannst du mit der App aufwarten, Frank? Ähm, bestimmt, oder aber auch mit dem Schlüssel. Okay, du hast den Schlüssel. <lacht> genau, also kann ich gerne einfach auch mal tun. Klack und schon, das war's. Alles klar. Können wir uns direkt mal angucken. Also... Eigentlich ganz einfach, ist schon hier angehoben, kann man jetzt hier entriegeln, das muss man wissen. Okay. <lacht> beim ersten Mal. Also bei ähm, mir, beim Tesla, muss ich nicht entriegeln. Muss ich nicht entriegeln. Nee, nee. kann einfach okay. hochziehen. Ich kann ja auch nicht sagen, wofür das gedacht ist, vielleicht auch als Sicherheitsmechanismus. Ähm, nochmal zusätzlich, wenn, könnte ich mir jetzt einfach denken, ob so ist, weiß ich nicht. Ähm, wenn Fahrtwind drunter kommt, dass hier nicht die Motorhaube hochklackt. Okay, aber dann... Ist nur eine Vermutung. Was hast, ihn, hast ihn eigentlich aufgemacht, aber okay. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, also ich bin überrascht halt. Ich hätte halt, also bei mir im Tesla habe ich halt erwartet, dass das Ding auch sanft hochgeht, sanft sich einzieht automatisch und mhm. ich nicht mehr drucken mhm. muss. Also ich vermute mal, du musst auch hinter beim Zumachen runterdrücken. Ist so, ja. Und da dachte ich mir, Alter, da holst du dir ein Auto für, in meinem <lacht> Fall halt dann 50.000 und und dann hast du halt praktisch, du musst aufs Blech drücken. Ja. Ähm, ja. Und da das hätte ich halt gedacht, halt, dass das hier schon ein anderer Level ist. Bin, bin ich erstmal beruhigt. <lacht> dann ist das nicht so schlimm für mich. Also die Dämpfung ist gut, muss ich sagen. Geht sanft hoch und äh, auch runter. Aber so das äh, letzte Stück äh, muss man dann schon auch festhalten, sonst kracht es richtig ja. runter. Ja, und dann anschließend wieder andrücken, damit sie dann zu ist. Ja. Genau. Also der ist äh, tiefer als äh, bei mir im Tesla, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin in der Breite so breit. Ähm, aber. Du hast ja gerade schon rausgefunden, dass hier noch Spezial äh, drunter ist. <lacht> genau. der, die, die ähm, wie heißt das, Abschleppkupplung Abschlepp genau. oder wie auch immer das heißt. Ja. Die ist bei mir halt in den Boden eingelegt. Das ist. Da kann man auch noch mal gucken. Ja, auch nicht viel, eigentlich nichts. Ja, da kannst du auch noch was reinpacken. Ja. Genau, und ansonsten halt, äh, ja, da ist halt, ist halt ein Schrank, ne? Genau. Was ja. in Koffer rein oder Kiste Bier. Genau, also bei mir habe ich noch nicht ausprobiert. Kiste Bier wird, wird, wird schwierig. Dafür habe ich hinten im, unter dem Kofferraum nochmal einen Boden, hm. wo ich glaube ich drei Kisten Bergmann reinkriege. Auch gut, ja. Ja, Dann äh, gucken wir uns also einfach mal hinten den Kofferraum an. Machen wir. Genau. Ja, das ist der Kofferraum, ne? Das ist der Kofferraum. Ja, ich vermute mal die, die Rücksitzbank, die kannst du dann umklappen und ist dann mehr oder weniger ja, plan. Habe ich noch nie ausprobiert, aber genau vermute okay. ich, ja. Und du hast da hinten halt zwei Haken, sehe ich. Genau, zur Befestigung ist das ganz praktisch eigentlich, ja. Okay, also ich habe halt bei mir im Tesla keine Haken. Ich finde es auch ein bisschen blöd, weil halt, ähm, wenn du Sachen reinschmeißt, die rutschen da durchaus durch die Gegend und so ein bisschen festmachen, ja. finde ich nicht schlecht. Ja. Ähm, dann hast du auch einen Kofferraum unter dem Kofferraum? Ja, richtig. Der ist gefühlt auch ähm, ein Drittel so klein, also meines also Drittel so groß, um so rum zu formulieren, weil ich meine, ähm, ich kriege bei mir halt drei Bergmann-Bierkästen, das also sind die kleineren Kästen, nebeneinander rein. Und ähm, ja. Der ja, ist hier vor allem jetzt dazu gedacht, zum Beispiel einen Charger dann äh, mitzuführen. Also Vielmehr passt halt auch nicht rein Kabelgedöns, was man eben so manchmal mit sich Gen nimmt. Ja genau, man muss ja halt ein paar Sachen mitnehmen, man braucht sie nicht immer. Ne? Richtig, ja. Äh, hast du ja genau, auch gemerkt. die Erfahrung habe ich auch gemacht. Genau. Wenn man gerade die, die Schnellladesäulen nimmt, ähm, die haben eigentlich das feste Kabel installiert. Man steckt einfach rein, man braucht sein eigenes Kabel nicht. Das ist ja meistens nur bei diesen kleinen Ladesäulen, die wir hier auch in Dorf und in der City haben. Genau. Da heißt es halt, bring das Kabel mit. Ja. Ähm, apropos Kabel, ähm, du hast da vorne rechts äh, die äh, Ladebuchse. Genau, ich habe sogar zwei. Wieso? Links und rechts. Die eine ist äh, AC, die andere DC. Okay, das ist interessant, genau. weil halt äh, die Variante kannte ich noch nicht. Ich wusste gar nicht dass sowas existiert, aber dann gucken wir uns beide mal an. Ja, gerne. Okay, ja. aber Kofferraum zu machen? Ja. Genau. Drücken zumachen mit und Knopf, wie bei mir. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, das ist äh, die DC Ladebuchse. Ähm, kann man hier manuell öffnen. Ähm, da mag der eine oder andere jetzt sagen. Äh, ist nicht so nice. Ich muss sagen, da habe ich mir auch ein bisschen was gespart. Gibt es auch als elektrische Variante, wo man dann äh, mit dem Finger das nur berühren muss und dann fährt es auf. Ein nettes Gimmick habe ich mir aber gespart. Okay, ich finde es ein bisschen, also ich finde es auch, ich hätte auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich finde das immer so blöd, halt, wenn die Ladebuchsen immer unter diesen ähm, Tankdeckeln versteckt sind. Hm. Das ist auch wieder so, wo ich denke, die haben das wie früher gedacht. Hm. Da ist der Tankdeckel ja. und dann machen wir da die Ladebuchse hin. Leider um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen, sie umzugewöhnen. Ich weiß nicht, was da für Überlegungen hinter stecken. Ja, jo, aber genau. Du hast ja unten noch einen Schutz drüber und unten, genau. da, ne? Dann brauchst du für, für den CCS ja. äh, genau. Anschluss. gut Ja, dann bin ich mal gespannt, wie auf der anderen Seite ausschaut. Genau. Gucken wir uns an. Genau, gucken wir uns an. Ja, das ist jetzt hier auf der Fahrerseite die AC Ladebuchse. Also ähnliches Spielchen wie drüben kurz antippen, aufklappen und dann fehlen halt hier unten die beiden Kontakte. Und, äh genau, aber kannst ja auch drüben AC laden, ja. wenn du halt oben reinsteckst. von daher. Genau. Ja, jo, ich finde es trotzdem komisch, zwei Teile zu haben, aber mein ja. Gott, äh, sieht zumindest symmetrisch aus. Genau. was also dann gucken wir uns jetzt aber mal den Innenraum an, äh, das finde ich ja viel spannender und dann gleich mal eine Runde fahren. Machen wir. Super. Tja, da sind wir. Ja, da sind wir. Und äh, das ist schon eine andere Welt. Und eine andere Welt meine ich jetzt. Ähm, und auch mal vorneweg als Disclaimer fürs Video. Ich will ja nie, ich will nicht schlecht reden. Es ne? kommt halt oft so rüber, weil ja auch wieder dann ist ja wie bei allen möglichen iPhone, Android, hier, Windows, Apple. Du hast ja immer Diskussionen sofort. Ähm, für mich ist das wirklich so ein, so ein Vergleich. Und ich meine das ja auch gar nicht wertend. Das ist hier für mich schon total viel auf einmal. Ich bin total überfrachtet jetzt, weil ich von totalem Minima Minimalismus komme. Und das ist auch wieder die Variante, wo ich sage, das ist jemand, der baut Autos und hat halt gedacht, wie baue ich die halt, wie entwickle ich die weiter in, in Richtung E-Mobilität, in moderne Displays und so. Mhm. Und, ähm, und bei Tesla ist halt der Punkt, glaube ich, halt, die hat ein weißes Blatt, haben gesagt, hier komm, äh, wir bauen einen Computer, äh, der die Leute von A nach B bringen mhm. soll irgendwann. Mhm. Ähm, weil du hast halt eins, zwei, drei Displays im, im Prinzip. Theoretisch noch ein viertes Beifahrerdisplay könnte man auch noch haben. Genau. Und, und ich habe halt eins in der Mitte. Mhm. Ich habe halt vorne keins, da dachte ich mal früher ist das ein Riesenproblem für mich. Mhm. Also direkt hinter dem Lenkrad äh, kein Display zu haben. Ähm, nach einem Tag war das Thema für mich erledigt. Das war für mich übrigens der... Ist da nichts? Oder nein, nein, du... ich habe nur in der Mitte eins. Okay. Ich habe gar nichts. Ich habe auch kein Head-Up-Display, ist auch eine Riesendiskussion immer in der Tesla-Community. Mhm. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt, du hast eins. Ja, war als Option verfügbar, mhm. also ähm, in der Basisausstattung auch nicht, aber kann man dazu nehmen. Wobei ich muss sagen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das eigentlich brauche. Manchmal ist es ganz nett, aber man muss sich daran gewöhnen, es zu nutzen. Und ähm, ich hatte auch schon mal eine Situation, ähm, da blinkte die Geschwindigkeitswarnung auf, wo ich dachte, ich äh, fahre auf ein Hindernis und war schon kurz darauf äh, zu bremsen. Mhm. Ähm, deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert mit dem Head-Up-Display. Okay, ich kenne das noch. Wir hatten mal einen äh, Dienstwagen, einen BMW. Das ist auch schon zehn Jahre her. Da waren die, glaube ich, ganz neu. Ich meine, so viel haben die sich jetzt, also zumindest auch vom BMW, das war glaube ich auch ein 7er, also in der Oberklasse halt, so viel haben die sich jetzt auch nicht weiterentwickelt und ich habe das damals schon irgendwie für mich jetzt also nicht nützlich erfunden. Ich verstehe die Logik und ich glaube auch, dass viele Leute das nützlich finden. Und wie gesagt, ich habe gar nichts. Ich habe nur im mit dem Display und ich bin total fein damit und dachte, das wäre für mich der Hauptgrund, eben nicht das Model 3 nehmen zu können. Mhm. Das, hat, das war eigentlich der, der Hinderungsgrund, es zu kaufen, mhm. bis ich die Probefahrt gemacht habe und ich habe vorher darauf geachtet, ich habe... Ähm, Klar, ich habe halt davor einen Mercedes SLK gehabt, mhm. ganz normal halt. Hat habe mein Display, äh, nicht mein Display, also meine Tachos, meine normalen analogen. Und ich habe gemerkt, wenn, man, wenn ich mir das bewusst mache, ich achte da eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich fahre im Fluss der Straße und ich habe das Telefon in der Mitte und gucke mehr auf das Telefon in der Mitte. Ähm, mit dem Navi oder sonst wie. Und ähm, wirst du ja äh, dann auch nochmal sehen bei mir ja. im Auto. Ja, bin ich gespannt. Komplett anders. Also ich muss auch sagen, ähm, es lenkt zum Teil auch ab. Also, oder anders gesagt, wenn du in einer... Wenn du Fahrsituation bist, wo du auf die Straße achten musst und dann schnell mal eine Information brauchst, so geht es mir zumindest, ähm, ich muss erst mal suchen und überlegen, Moment mal, wo ist denn jetzt was? Ähm, und deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wenn man eher so einen minimalistischen Ansatz hat, wo man eben nicht so viele Informationen gezeigt bekommt. No, ansonsten finde ich das Tacho also, also ich nenne das Tachodisplay, um es mal so zu nennen. Super schön, weil das ja halt so, so schwebend aussieht. Mhm. Und äh, schön matt halt auch. Also zumindest gefühlt sieht es halt sehr matt aus. Gut ablesbar. Finde ich richtig gut. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, du hast halt relativ viele Hebel. Also gut, du hast einen mehr als ich jetzt. Mhm. Also. Ähm, aber da steht auch total viel drauf. Da bin ich halt auch so okay. Ist halt kla äh, klassisches ähm, Auto, ja. Hebel, ja. Blinker, Scheibenwischer, whatever. Ähm, und dann natürlich hier links. Scheibenheber, logischerweise, und dann halt die Einstellung für die Spiegel und alles. Ja. Das ist übrigens zum Punkt, halt. Tesla hat da halt die vier Scheibenheber und das war's. Mhm. So, weil, wie oft stellst du die Spiegel an? Das machst du eigentlich, wenn du das Auto kaufst, oder du regelmäßig mit Leuten tauscht, obwohl ich würde vermuten, er hat ein Profil, der es eh speichert. Gute Frage, weiß ich nicht. Also gut, das sollten die eigentlich haben. Und dann brauchst du eigentlich die Schaltflächen mehr oder weniger dein Auto leben lang nicht mehr. Wofür hast du sie dann? Ja. einmal einstellen. Ja. Und das hat Tesla halt alles aufs Display äh, verfrachtet, was mhm. ich ganz clever fand, weil dann ist das hier relativ clean und ohne zu gucken, kannst du die auch nicht verdrücken auf irgendwas. Ähm. Wobei dieser minimalistische Ansatz, ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber war da nicht auch irgendwas mit, dass man die Scheibenwischer auch nur über Display äh, bedienen konnte und ja, das musste noch das mal ist, korrigiert werden? Ja, das ist halt, glaube ich, so, auch so ein äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, auch so einen so kleinen Mythos. Ja, du kannst über das Display äh, nur Dienen in nee, du kannst halt hier rechts drauf drücken mhm. ähm, und dann kommt auch, auch das Sprühwasser raus und dann wählt der halt, glaube ich, entweder ein Intervall oder den aktuell eingestellten und startet auf zumindest halt, wenn er nicht von alleine startet. Du kannst auf jeden Fall immer, wenn er direkt drauf kommt, manuell mit dem Taster das machen mhm. und eigentlich, wenn er dann einmal am Laufen ist und der Sensor erkennt halt, dass es ähm, regnet, dann läuft er halt nochmal weiter. Okay. Aber ja. ansonsten ist er nur über das Display. Hast du einen Handschufer? Ja. Ähm, nicht sehr groß, aber ist vorhanden. Gut, gut da passt eine Warnweste rein, ein Portemonnaie und das war's im Großen okay, und Ganzen. Meins mein ist, glaube ich, auch nicht viel größer und ich, ich, das Handschuhfach kann ich übrigens nur über das Display aufmachen. Ah, okay. Ich, oder über die Sprachsteuerung geht auch, ja. ähm, aber nicht halt, ich habe keinen kein Griff, kein Nichts. Okay, findest find halt. du das gut? Oder, ähm, ja, finde ich gut, weil es schön aus, clean aussieht mhm. und ich mhm. das Handschuhfach eigentlich auch nicht benutze, weil da auch, bei, wie, wie bei dir, kaum was reinpasst ja. und alles andere ja. habe ich halt hier in der Mittelkonsole ja. irgendwie drin. Genau also wahrscheinlich einfach aufklappen, ein bisschen Stauraum ist gut. Lademöglichkeit fürs Handy, wie ist das Q? Äh, QI. QI, genau, QI Lademöglichkeit fürs Handy, kabellos, ganz genau und ein bisschen Stauraum, wo man halt so einen Schlüssel oder was mal drin bunkert. Genau, das Mitteldisplay, was macht das? einfach wesentliche Funktionen steuern, also beispielsweise ähm, Sitzheizung, äh, Klima, Lüftung. Äh, dafür ist es hauptsächlich und du hast ein touchsensitives Feld hier, wo du dann zum Beispiel auch hier oben steuern kannst. Äh, das ist ganz nett. Genauso gut kannst du aber auch einfach tippen oben. kann man sich dann entscheiden, wie man das nutzen möchte. Hier vorne irgendwelche USB-Ports oder sowas versteckt noch? Ähm, hier drunter. Wäre das, also wo die Handy lademöglichkeit ist und ich habe jetzt hier ziemlich viel Kram drin, ja Taschentücher und so weiter, okay. aber hier auch zum Beispiel ja, Kabel, ja, USB-C ja. und da vorne Buchsen und auch nochmal eine 12-Volt-Lademöglichkeit. Okay. Das ist aber jetzt die, die einzige Box, hier vorne ist nicht nur eine runter versteckt oder so? Nicht, dass ich wüsste. Okay, weil ich habe ja total viel Stauraum hier vorne auch, mhm. der geht auch relativ tief rein, da habe ich mhm. mir sogar dann auf dem zweiten Markt nochmal so, ein, so eine zweite Ebene geholt, mhm. um das sogar noch besser auszunutzen. Und von daher auch nochmal Thema Handschuhfach, deswegen brauche ich das halt nicht. Mhm. Also weil ich da viel drin habe, hier drin habe ich das drin, was ich nie brauche, weil mhm. er eh da eh der Arm drauf liegt. Ja. Und dann gut Seitentaschen habe ich halt auch ähnlich viel Platz. Also ich habe auch versucht, mich dran zu gewöhnen, einfach so wenig wie möglich immer bei mir mhm. zu haben. Weil früher war das so, da war Auto irgendwie immer so auch so, in, so ein, mhm. ja, eine Abstellkammer, sag ich mal, wo man alles irgendwie drin gelagert hat. Das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr, versuche das irgendwie also so clean wie möglich zu halten. Okay, Das hier vorne ist der Schalthebel? Ähm, genau, damit kannst du dann äh, ja, entweder, also mit dem P ja, für parken, dann geht die elektrische Park Parkbremse an ähm, und ansonsten dann halt die, die Gänge quasi einlegen, dass du dann vorwärts, rückwärts oder Leerlauf hast. Genau. Okay. Genau. Ein, paar, ein, paar, ein paar Knöpfe am Lenkrad noch, für Telefon genau. und genau. Lautstärke auch eher so klassisch, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, da hat Porsche aber auch eben den, den klassischen Ansatz bewusst gewählt, um eben auch für Umsteiger das Porsche zu Ich glaube, ja. glaub das ist der Punkt halt, weil im Endeffekt halt ähm, jemand, der sich auch so ein Auto holt, ist jetzt nicht einer, der sagt, ich will ein E-Auto haben und guckt sich am Markt an, was gibt es für E-Autos, genau. sondern das ja. ist eher vielleicht der Porsche-Fahrer, der umsteigen will. will. Ja. Und dann, der möchte ja. natürlich hier sein, sein gewohntes Porsche-Feeling-Erlebnis eben nicht, ja. äh, nicht wechseln. Nee, schön. Dann würde ich eigentlich ganz gerne jetzt eine Spritztour machen. Herzlich gern. Du sitzt ja, ja schon auf dem Fahrersitz, dann fahren wir mal los. Alles klar, super, vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Spritztour. Wir haben ja hier, ähm, ja, wir sind ja hier keine riesen Schrecken gefahren und auch nicht Mordstempo. Ähm, von daher, ich glaube halt äh, auch Autobahn ist noch mal was anderes. Machen wir vielleicht noch mal, mal schauen. Sehr gerne, klar. Ähm, ansonsten, ich war überrascht. Es ist auch total entspanntes Fahren, ähm, auch ähm, also wirklich schön übersichtlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. halt auch wieder Klischee Sportwagen, klein, eng, tief, aber kommt man halt super mit klar. Mich haben ein bisschen halt die vielen Displays verwirrt, das, das, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Und deine Einstellung, äh, du hast keine Re Rekuperation eingestellt, sprich halt, ähm, also regelt dann eher der Wagen. Genau. Ja. Und ich habe halt äh, eine sehr extrem starke mhm. Rekuperation, äh, Stichwort One-Pedal-Driving. Mhm. Und ich benutze meine Bremse kaum und habe mich sogar einmal ver vertreten. <lacht> habe ich gemerkt. Ja äh, genau, wo, wo ich Gas geben wollte und auf die Bremse getreten habe, äh, weil im Kopf mich verwirrt hat in dem Moment, weil ich halt nicht gewohnt bin. Mhm. Ähm, aber wirklich schönes Auto. Ähm, hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie du den Tesla findest. Ich ebenfalls, genau. So, und wenn er euch das interessiert, wie der Markt den Tesla findet äh, und was er dazu kritisieren hat oder auch zu loben, dann ähm, kommt da noch mal ein extra Video zu und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu schaut.